Denkblasen, Folge 2, heute zum Thema Wertschätzung. Hier ist wieder Branko Čanak und auf der anderen Seite der Skype-Leitung Katharina Weber. Guten Morgen, Katharina. Branko. Morgen. Hallo. Moin, Morgen, ihr Lieben. Wir haben eben schon festgestellt, wir sind sprachlich heute ein bisschen minder bemittelt. Irgendwie haben wir beide so ein seltsames Kratzen im Hals. Also wenn wir hier mal zwischendurch abhusten müssen, dann äh, bitten wir das uns äh, nachzusehen. Ja, äh, nachdem wir uns äh, durch die letzte Folge oder durch die erste Folge gefuchst haben, heute der nächste Wurf ähm, und äh, äh, haben uns überlegt, dass wir einfach die Struktur, die wir hatten, beibehalten und als Einstieg ins Thema äh, mal wieder einfach gnadenlos aus der Wikipedia zitieren. Soll ich mal ranko? Bitte. Weil ich das irgendwie so ähm, interessant finde, was Sie hier schreiben. Alles Wertschätzung. Klar bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf eine innere, allgemeine Haltung anderen gegenüber. Wertschätzung betrifft ein Mensch als Ganzes, sein Wesen. Sie ist eher unabhängig von Taten oder Leistungen, auch wenn solche die subjektive Einschätzung über eine Person und damit die Wertschätzung beeinflussen. Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen und Anerkennung und drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Er erfreute sich allgemein hoher Wertschätzung, meint umgangssprachlich. Er ist geachtet, respektiert. Es gibt eine Korrelation zwischen Wertschätzung und Selbstwert. Menschen mit hohem Selbstwert haben öfter eine wertschätzende Haltung anderen gegenüber werden öfter von anderen wertgeschätzt. Empfangene und gegebene Wertschätzung vergrößern das Selbstwertgefühl sowohl beim Empfänger als auch interessanterweise beim Geber. Wertgeschätzte Personen sind, wenn sie ein offenes Wesen haben und kontaktfreudig sind, oft auch beliebt. Na. Das ist ja eine da schöne Definition. Steckt eine Menge drin. Ich habe fand vor allem zwei Aspekte interessant. Nämlich deswegen habe ich das hier auch auf zwei geteilt in unserem in unserer Vorbereitungs Mindmap. Einmal den Aspekt des Menschen als Ganzes, sein Wesen und mm. weniger seine Leistungen und Taten. Und diese Korrelation von Wertschätzung und Selbstwert, die fand ich auch ganz spannend. Also, ähm, was ich im ersten, in dem ersten Teil finde, äh, ganz spannend, dass sie ist eher unabhängig von Taten oder Leistung. War mir irgendwie bis dato nicht klar. Ich habe wieder so den Eindruck gehabt, ähm, macht man den ganzen Tag oder ist man den ganzen Tag mit beschäftigt oder irgendwo dem Ganzen auch ausgesetzt, ähnlich wie mit der Geschichte mit dem Vertrauen, aber... Ähm das habe ich mir noch nie bewusst gemacht, dass ähm, die Wertsch oder meine Wertschätzung, die ich für andere Leute empfinde, ähm, ja genau an ihre Gesamtheit anknüpft und weniger an irgendeinen konkreten Umstand. So, ne? Ja, das ist jetzt die Frage. Ähm, also erstmal würde ich, ähm, würd ich noch mal ein bisschen zurückgehen wollen auf die, das Wort Wertschätzung. Mhm. Und zwar in zwei Qualitäten. Zum einen diese ganze Qualität von Wortassoziationen. Also wie kommt es zu genau dieser Wortwahl? Ja. Also zum Beispiel Schätzen. Ja. Ne? Das Wort Schätzen haben wir ja in unserem Wortschatz mit unterschiedlichen Bedeutungen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob in dem Wort Wertschätzen nicht dann auch all diese Wortteile hm. In eine Assoziation, assoziativ mit hineinfließen, im hm. Hinterkopf, sag ich mal sozusagen. Ja. Also schätzen hat ja was zu tun mit kalkulieren. Ja. ja Also ich schätze mal, das Auto, der gebrauchte mit 100.000 Kilometer gefahren, lü lü lü, Baujahr, hm, hm, hm, hm. ist noch äh, 5.000 Euro wert. Ja. Dann weiß ich den genauen Wert nicht. Ja. Ja, ich stelle eine äh, Vermutung an. Wobei da auch, äh, mir fällt Abschätzen dazu ein, ne? Ja. Und dann sind wir auch gleich mal bei Abschätzig, was ja völlig ja. anders bedeutet, was völlig anderes bedeutet so, ne? Ja. Von daher, äh, die, dieses sprachliches Aufdröseln ist insofern äh, für mich immer ganz wichtig, weil man sonst so in so einem Wortmorast stecken bleibt, ne? Ja, und in Worthülsen. Ja. Dann haben wir also das ne, Schätzen, Kalkulieren, Vermuten, Annehmen. Mhm. Und Schätzen hat dann auch immer mit Vergleichen zu tun. Das ist so groß wie das oder dieses ist kleiner als ja. solches. Oder wenn ich von meinem Auto nochmal spreche, also, ne, dann hat man andere Vergleichsautos, andere Angebote, mit denen man vergleicht, um einen Wert zu schätzen. Hm. Ja. Und was passiert, wenn ich keinen Vergleich mehr habe? Ja, was passiert mit uns Menschen insgesamt, wenn wir keinen Vergleich mehr haben? Okay. Du wenn das äh, aus, aus so einem Bezugssystem herausfällt oder herausgenommen ja, wird? Ja, und das ist sowieso eine ganz spannende Frage. Was passiert mit uns Menschen, mit unserem Dasein, mit unserer Wahrnehmung von der Welt, wenn wir kein, keine Vergleiche mehr haben? Hm. Das wäre nochmal eine interessante Frage. Okay, dann habe ich... Äh, Nochmal hier schätzen in dem Sinne, wie wir es jetzt mal anschauen, das ist Hochhalten, Ehren, würdigen. Ja, so, ich schätze dich sehr. Ja, oder? Ja. Also das ist ja diese Wertschätzung. Ja. Wobei, egal ob jetzt in diesem kalkulierenden, vergleichenden, vielleicht auch, es hört sich immer so nach Wirtschaft an, mhm. Bezug und auch in diesem etwas ehren, etwas würdigen Bezug steckt da, finde ich, steckt beides drin, aber es ist ja vorangestellt mit Wert. Na, mhm. Und äh, wenn ich eine Wortzerlegerei eine Wort, äh, damit machen würde, würde ich als erstes irgendwie drauf kommen, ich schätze den Wert einer Sache mhm. oder eines, eines einer Person, mhm. ähm, wobei man dann ähm, <lacht> Ich beschäftige mich ja so ein bisschen mit, oder nicht nur so ein bisschen, sondern ich bin immer wieder äh, drauf gestoßen auf unsere alles durchdringende neoliberale Denke. Ne? Diese Verwertung mhm. allen Seins. Und dieses, äh, da, dann kriegt Wertschätzen plötzlich eine ganz anderen, ähm, ganz, wenn ich das in diesen Kontext setze, dann ähm, kriegt das einen ganz komischen Beigeschmack so ne und davon versuche ich mich mal jetzt in dieser Folge irgendwie frei zu machen äh, weil es geht ja nicht darum irgendwie den Wert weil wir sind dann immer bei Euros das ist die einzige Art irgendwie äh, äh, wie das neoliberale Männchen Werte einschätzt irgendwie hat das äh, nur diesen diesen Geldbeutel äh, Aspekt machen wir es konkret ähm, meine Wertschätzung für dich beruht ja darauf dass ich mit dir so gut Denkblasen produzieren kann im, ne, im weitesten Sinne würde ich würde ich mal sagen, geht jetzt nicht nur um diese Sendung, sondern um ja. einfach um den Bezug, Aber. den wir zueinander haben so mhm. und ähm, äh, deswegen das, das ist ja die Grundlage dessen, was ich dir an Wertschätzung entgegenbringe. also dass ich dass ich ähm, dass wir ähm, Wertschätzung drückt sich ja aus in verschiedenen in Gesten, in, in Umgang miteinander, in der Art wie wir miteinander reden oder uns aufeinander beziehen und so. Ähm, ich habe ja, ich fühle mich schon ähm, durch, durch die Art, wie du mit mir umgehst oder wie wir miteinander in Beziehung treten, ähm, fühle ich mich schon beschenkt. Und ähm, das ist so eine, diese Wertschätzung, die ich, die, die ich für dich fühle, ist quasi schon wieder die Gegenbewegung dieses Pendels. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Weil ich komme jetzt mal auf den. Halt das mal im Hinterkopf. Das ja. ist das konkrete Beispiel für das, was ich mir zum Thema Wertschätzung in den letzten Jahren auch noch überlegt habe. Weil der Begriff Wertschätzung ist gerade in der Bewegung der gewaltfreien Kommunikation von ganz hoher Bedeutung. der wird schon da, von da ausgehend äh, fast inflationär gebraucht. Ja. Obwohl die Leute aus der gewaltfreien Kommunikation, GfK, das schon sehr, für die ist es essentiell. Mhm. Und ähm, da ist zum einen, dass Wertschätzung in uns, da wird formuliert, dass wir in uns ein Bedürfnis nach Wertschätzung haben. Also dass Wertschätzung als solches etwas ist, was essentiell zu unserem menschlichen So sein gehört. Ja. Wie schlafen, Essen, äh, Sexualität, Trinken und so weiter. Ja? Ähm, das sind die physiologischen Bedürfnisse und in der GfK, ich kürze das jetzt immer ab für gewaltfreie Kommunikation. Ähm, Gibt es eben Bedürfnisse auf verschiedenen Stufen und zu eins zählt Wertschätzung. Das ist ja, das ist ja eins ein, ein, ein ja, wie soll man es nennen, psychologisches Grundbedürfnis. Richtig. Da gibt es dann psychologische Grundbedürfnisse und es gibt auch spirituelle Grundbedürfnisse. Mhm. So, und ich habe mir jetzt diesen Begriff Wertschätzung eigentlich nochmal angeguckt. Was meint Wertschätzung? Also, oben in den Begriffen haben wir sowas wie positive Bewertung eines anderen Menschen. Ja. Ne? Oder äh, äh, mit Respekt, Wohlwollen und Anerkennung. Ja, ja? das sind äh, Begriffe, die dann äh, auch in der GfK als Bedürfnisse definiert werden. Ich habe mir das dann nochmal angeschaut und gesagt: Okay, also, was ist Wertschätzung? Wenn du, wenn ich dich wertschätze, weil ich ähm, dich als sehr zuverlässig erlebe, äh, weil ich dich als freundlich und kompetent erlebe. Du übernimmst dich nicht. Wenn du sagst, du kannst das, dann sorgst du auch dafür, dass das passiert. Wenn du sagst, wenn du dir nicht sicher bist, ob du das kannst, dann sagst du das auch und gibst auch mal ähm, na, ne, ein Nein oder sagst, muss ich mich erst schlau machen oder ich frage lieber einen Kollegen ja. oder frage mal den und den. Also da ist etwas von einer hohen ähm, Offenheit. Und das sind auch alles in der GfK Bedürfniskategorien sozusagen. Hm. Und Wertschätzung hat für mich was anderes noch. Wertschätzung hat für mich was damit zu tun, dass das, was ich tue oder was du tust, für den jeweilig anderen Sinn macht. Es ist eine Rückmeldung darüber, wenn ich sage, das finde ich gut, was du machst aus den und den Gründen, dann kriegst du von mir eine Rückmeldung, dass dein Engagement, dein Tun für mich in meinem Leben Sinn macht, dass du zu meinem Leben einen sinnvollen Beitrag leistest. Ja. Und zu meiner Freude, zu meiner Entspannung, was auch immer beiträgst. Das ist, finde ich, der entscheidende Punkt. Und das unterscheidet es von Lob. In, inwieweit? Lob, Lob ist ja ähm, um, um der Tat Selbstwillen. Also wenn ich das richtig verstehe, Lob ist um der Tat des Selbstwillen und ähm, ähm, Wertschätzung ist wegen, wegen der Erweiterung meiner, meines, meines Lebens, meines Horizonts, meiner Möglichkeiten. Ja, also Lob beinhaltet ja, dass ich beurteilen kann, was der andere tut. Mhm. Ob das gut ist oder schlecht ist. Okay? Ja. Um das tun zu können, muss ich die Kompetenz des Beurteilens haben. Das bedeutet, dass ich, ein, wenn ich jemand, das, das bedeutet, dass da eine Hierarchie drin ist. Ja. So nach dem Motto, oh, hast du fein gemacht. Genau. Bist du guter Junge. Ja, da ist eine Hierarchie drin. Mhm. Und alles, was mit hierarchischen Strukturen zu tun hat und dann Lob ist, vergiftet letzten Endes eine Beziehungsebene. Also finde ich zumindest, ähm, ich habe jetzt bei Lob erstmal dran gedacht an, ähm, an so eine Eltern-Kind-Beziehung. Ne? Mhm. Und dann hast du natürlich eine Hierarchie da drin. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass diese Art, das was du meinst, dass das eine, eine ähm, Begegnung auf Augenhöhe vergiftet. Richtig. Ne? Aber wenn du sowieso. Ich spreche mich, sprech mich nicht gegen Hierarchien aus. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ja. Hierarchien sind Ordnungssysteme, die dazu dienen, ein System, unser beliebter Begriff, nachhaltig zu machen. Ja. Ohne eine gute Hierarchie die die Abläufe in einem System effektiv und konstruktiv gestalten, kann ein System nicht nachhaltig sein. Mir kommt gerade ein schöne, äh, schöner äh, Bogen zurück mit Wertschätzung. Ähm, also ich wollte gerade sagen, darfst du aber auch nicht den Falschen sagen. Wir kennen natürlich eine ganze Reihe von Menschen, die Hierarchien, gerade in unserem alternativo, öko, spirituell äh, Kosmos, in dem wir ähm, unterwegs sind, die Hierarchien rundheraus ablehnen. Ich weiß, aber ja. die machen sich was vor. Weil die labern sich dumm einen in eine Tasche. Ganz ehrlich. Weil das das ist macht mich immer total wütend, wenn ich sowas höre. Wenn ich diese ganzen basisdemokratischen Gelala höre, dann kriege ich immer <lacht> einen am Appel. <lacht> ich ich finde, also ich finde, Hierarchien sind Brotmesser. Ja, Natürlich kannst du mit Leute umbringen, aber äh, es sind vor allem ähm, es sind Werkzeuge, die du zu einem bestimmten Zweck einsetzen kannst Richtig. oder zu einem völlig anderen. Ähm, und insofern ähm, ich, äh, und, Und es, es gibt geht ja nicht nur um Werte. Ja, es natürlich. Wenn du sie nicht thematisierst We oder wegignorierst, dann ja. äh, überfallen es es sie dich halt von hinten. Hin. Ja. Es gibt es Hierarchien im Schatten, die noch viel schlimmer sind. Es gibt immer Hierarchien. Und die meisten Hier und viele Hierarchien, so die nicht in Firmen sind, sondern in so einem freien, selbstorganisierten Raum, sind Hierarchien, die im Schatten sind. Ja. Und die haben was zu tun mit, wer hat eine gute Lobby, wer ist am längsten da, wer hat am meisten getan, und so weiter und so weiter. Ich denke, also so wenn man das, wenn man das ähm, offen benennt, kann das ja auch äh, nicht kann, sondern ist das immer sehr hilfreich. Deswegen wollte ich gerade sagen, ja. ich also ich habe eine sehr hohe Wertschätzung für Hierarchien, weil Hierarchien mich ähm, äh, und da kommen wir wieder zurück zu deiner zu deiner Definition, ähm, weil Hierarchien mich äh, mir Sinn mir äh, für mein Leben Sinn machen. Mhm. Mhm. Ja, dass, äh, dass Hierarchien natürlich auch negativ eingesetzt werden können, um mich zu unterdrücken und, und den Sinn in meinem ja. Leben zu verkleinern. Das ist natürlich eine ganz andere, äh, das steht natürlich völlig außer Frage. Aber äh, es hat das, ja natürlich auch das was... Hat, das hat dann aber nur was damit zu tun, wenn Hierarchien negativ eingesetzt werden. Ja. Aber an dann sich finde ich, daran kann man ja auch sehen, also diese, es geht ja nicht nur um Wertschätzung für Menschen, sondern man kann ja auch Situationen, Dinge und, und weiß ich nicht, gesellschaftliche Konstruktionen oder Verabredungen wertschätzen. Und Richtig. insofern habe ich, ähm, ich zumindest für mich, habe eine, ich empfinde eine große Wertschätzung für Hierarchien als solches, als hilfreiches Strukturwerkzeug. Ähm, Strukturgebnis element. Mhm. Ja. Weil in einer Hierarchie, wenn sie gut gebaut ist, dann sind, ist die Hierarchie danach organisiert. Welches Ziel? Erfolg will diese Organisation, diese Gruppe, dieses System erreichen, um dieses Ziel zu erreichen. Welche Kompetenzen sind dafür notwendig? Ja. Was habe ich für Ressourcen, mit diesen Kompetenzen, also welche Menschen habe ich mit welchen Kompetenzen und dass ich die Menschen mit den entsprechend wichtigen oder notwendigen Kompetenzen an die richtige Position in der Hierarchie setze, damit ein möglichst positiver Effekt erfolgt wird, hm. was erzeugt glaub, wird. Was glaubst du, Ach, Lass, mich noch, eben, lass ja. mich noch eben zu Ende. Und eine offene Hierarchie. Ja, offen im, sichtbar, äh, im Sinne von sichtbar, meinst du? Ja, mhm. ja sichtbare und transparente Hierarchien, von denen ist eine Evaluation des Systems von Zeit zu Zeit ähm, inhärent. Hm. Also das nach einem halben Jahr oder einem Jahr, das macht jede Firma, das macht, macht jede Institution, das nennt sich heutzutage Qualitätsmanagement. Ja? Das gab es früher auch, da wurde geguckt am ersten wie viel hast du geschafft? Wie viele Schubgarren hast du geschleppt? Wie viel Gaben hast du aufgestellt? Danach wurde jemand bezahlt. Das steht schon in der Bibel. Ja. Wie viel, wie viel äh, äh, Kiepen äh, Weintrauben hast du geerntet? Und dann gab es dieses Gleichnis mit, der hat aber erst später am Abend angefangen, warum kriegt er dann gleich, die gleichen Taler wie ich? Ja. ja? So. Und äh, da ist das Thema auch schon angerissen mit der Wertschätzung. Ja? Nämlich, dass Wertschätzung unabhängig ist von Leistung. Wie viel jemand gemacht hat. Ja. Jeder kriegt das Gleiche. Und das finde ich so gut in offenen Hierarchien, dass A, die Leute äh, in transparenten Hierarchien, in verabredeten Hierarchien, jeder wird an den richtigen Platz gestellt. Es wird geguckt nach Kompetenzen und nicht nach Machtspielchen oder Beziehungsspielchen. Und es wird evaluiert. Und damit habe ich, hab ich dem System eine Struktur gegeben, das zu dessen Effektivität und, und ähm, Sinnhaftigkeit beiträgt. So, Und das sind gesunde Hierarchien. Hm. Es gibt aber auch die anderen Hierarchien, wo Leute, die an der Spitze der Hierarchie sind, irgendwie dahingespült worden sind, unter Umständen auch nach dem Peter-Prinzip. musst ähm, du, glaube ich, kurz erklären. Das Peter-Prinzip ist wie äh, werden Leute befördert, damit sie an der höchstmöglichen Position ähm, den schlechtestmöglichen Einfluss oder den am wenigsten sinnvollsten Einfluss ausüben? Hm. Also nähere kann man dann ja googeln oder du machst das in die, ich mach's wieder mach das in die Show Notes ja. Shownotes. Ne? Ja. Also das ist sowas, wo wir, äh, wo wir auch in Systemen sind, wo Leute weggelobt werden. Ja. Es Sie steigen an, immer so hoch in der Hierarchie auf, wie es ihre Inkompetenz ermöglicht, sozusagen. Richtig, <lacht> richtig. Ja? Ja. Und ähm, das sind dann Menschen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit, und ich wage jetzt mal ein bisschen kackfrech zu sagen und schließe mich davon ja selber an ihr aus. Das ist ja hoffentlich unseren Hörern klar, dass wir uns immer selber mit in den Suppentopf schmeißen. Mhm. Ähm, die selber auf einer aufgrund einer unterentwickelten Persönlichkeit in einer Hierarchie nicht zum Wohle des Systems arbeiten, sondern um ganz persönliche Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, ja das ist ja sowieso immer, immer so ein Problem. Ja. Ähm, aber was ich eben schon fragen wollte, was glaubst du, woran liegt das, dass, dass, dass viele Leute gerade solche hierarchischen Strukturen nicht eben nicht wertschätzen können. Also ich ich selber empfinde das ja als ähm, ja sinngebendes Element für mich, wenn wir über solche ja. positiven Hierarchien ja. sprechen. Ja. Aber ich kenne so viele Menschen, die da rundheraus, sobald es irgendwas, äh, entweder wirklich hierarchische Strukturen offen benannt werden, ja, echt lange Zähne mhm. kriegen, oder die schon richtig reflexartig ähm, wie so ein wie so ein Suchhund, ja ähm, mm. Zielgenau auf jede, alles, was irgendwie nach hierarchischer Strukturierung stinkt, für die mm. stinkt, ja, mm. für mich riecht oder duftet, <lacht> mm. ähm, äh, das sofort, sofort sich damit anlegen, sofort sich dagegen auflehnen. Woher kommt das? Ich meine, ich bin, ich bin, ich persönlich bin in einem äh, Jetzt nicht besonders anti-autoritär erzogen worden. Ich bin nicht in einem Haushalt aufgewachsen, in dem, also ich ich hätte wahrscheinlich allen Grund, mich gegen Hierarchien aufzulehnen. Ich habe einen ziemlich äh, äh, starken Vater, ja. Ähm, ich, das ist eigentlich oder habe ich mich da schon genug dran abgearbeitet? Also ich sehe keinen, ich sehe keinen Grund, warum warum man so rigoros gegen Hierarchien sein sollte, wenn sie doch, wir kommen jetzt langsam vom Thema ab, wir reden jetzt über Hierarchien, vielleicht sollten wir mal eine Sendung zu Hierarchien machen, oder vielleicht ja. wird das hier noch eine Sendung zu Hierarchien, aber ich versuche irgendwie ein bisschen den Faden zu halten in Richtung Wertschätzung. So, ne? Wo ist ja. der Unterschied, warum äh, kann ich die eine Sache wertschätzen und andere können genau die gleiche Sache eben nicht wertschätzen? Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass die, die Menschen, die die Hierarchien nicht wertschätzen können, mit Hierarchien durchgängig schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und zwar mit untransparenten Schattenhierarchien, in denen sie a an Positionen gesetzt worden sind, die ihren Fähigkeiten nicht entsprochen haben, wo sie b äh, nicht den Beitrag leisten konnten, den sie gerne geleistet hätten, hm. in denen sie sich ohnmächtig gefühlt haben, Einfluss zu nehmen zum Wohle des Ganzen dieser Hierarchie und in denen sie auch Missbrauch erfahren haben. Wo blind Anordnungen gegeben worden sind, deren Sinnhaftigkeit nicht erklärt worden ist, wo sie diskriminiert worden sind, wo sie gerade keine Wertschätzung erfahren haben, sondern vielleicht Mobbing erfahren haben, wo sie Verurteilung erlebt haben, Abfälligkeit erlebt haben. All dieser Missbrauch, der von Personen in Hierarchien gemacht werden kann, die nicht äh, aufgrund ihres Sachkönnens und der Reife ihrer Persönlichkeit in diesem System an oberen Stellen sind, sondern weil sie sich hochgeschleimt haben, Macht ausüben wollen, sich selber besser und potenter äh, fühlen wollen, weil sie, auch, weil sie andere runtertreten. Hm. Ja? Menschen, die natürlich mit solchen Erfahrungen mit Hierarchien gemacht haben, die können auch gar nicht anders, als Hierarchien ablehnen, um sich selber vor weiteren Verletzungen zu schützen. Mhm. Was wir also brauchen sind ähm, Hierarchien, die positive Wirkungen erzeugen. Ja? Ich erlebe es auch an vielen Ecken und Kanten, dass Menschen ähm, in Hierarchien an höhere Positionen wollen, weil sie mehr Einfluss ausüben wollen. Und glauben, sie hätten die Kompetenzen. Und an einigen Stellen haben sie sie vielleicht auch in dem ganzen großen Puzzle. Und an anderen Stellen haben sie sie einfach nicht, weil der Blick über den Tellerrand einfach nicht weit genug reicht. Und weil sie auch nicht bereit sind, diese Verantwortung, die damit verbunden ist, an höheren Positionen zu stehen, wirklich zu übernehmen. Hm. Also im, im, im Bezug auf ähm, äh, Hierarchien leuchtet mir das ein, dass die eine Person das wertschätzen kann, die andere nicht, weil sie vielleicht da negative Erfahrungen mitgemacht hat. Mhm. Ähm, wir haben ja in dieser Definition hier noch drin stehen irgendwo äh, hier so wörtliche Rede, er erfreut sich allgemein hoher Wertschätzung. Mhm. Wo, glaubst du, liegt der Unterschied, ähm, dass äh, es gibt Menschen, die ich sehr wertschätze, ähm, ohne jetzt mal ohne Namen zu nennen. Mhm, mh. Wo aber, wenn ich weiß ganz genau, es gibt auch andere Leute, mit denen ich ganz gut kann, ja, den darf ich, brauche ich gar nicht mit diesen Personen kommen. Die kriegen dann echt mal Hals. Einfach nur, mhm. weil diese Person mhm. auf dem gleichen Planeten rumläuft. So. Mhm. Ähm, normalerweise gehe ich ja immer davon aus: so, äh, die Freunde meiner Freunde sind meine Freunde. Mhm. Ne, da stoße ich dann immer so an dieses an so eine Kante dran. Ähm, anscheinend ist ja die, die, die Wertschätzung, die ich für jemanden empfinde, muss ja nicht universell von jedem so empfunden werden. So, wo, wo, wo liegt der wo liegt da der Hase im Pfeffer? Also ich denke, es hat mit zwar mindestens zwei Elementen zu tun. Du weißt, ich denke immer so, im in meinem Kopf mache ich immer so kleine Listen und Aufzählungen. Ja. <lacht> Nämlich zum einen hängt es mit dem Wertesystem zusammen. Was Hast du persönlich, Branko, für Werte, aufgrund derer du dann schaust, ob der Beitrag des anderen wichtig und schön ist? Hm. Ja? Und das andere ist, welche Bedürfnisse sind da gerade aktiv, dass der Beitrag des anderen sinnvoll sein kann? Und ich le finde, letzten Endes hat es auch so eine Nummer, ähm, dass ähm, wir manchmal einfach den anderen nicht riechen können. Ja, Oder so, also das ist auf einer viel basaleren richtig Ebene. Richtig physiologisch, Schiefler, das wissen ja. wir ja. Ja, wir wissen das ja. Es gibt solche Untersuchungen, dass, wir, dass der Mensch Gerüche ausströmt, hm. die für den einen total attraktiv sind. Das wird natürlich noch überhöht, versucht zu überhöhen mit Parfums. Hm. Und andere, die können sich einfach sprichwörtlich nicht riechen. Ja. Da wird was ausgelöst, da können wir uns gar nicht gegen wehren. Oder da sind Verletzungen passiert oder Aussagen passiert. Andere Werte, die da eine Rolle spielen, dass wir den anderen jedenfalls ähm, nicht lesen können. Hm. Verstehst du? Und so, so kann das zusammenkommen. Weil Manchmal, also auf der Ebene, klar verstehe ich das, aber ähm, ich frage mich, wie, wie stark der Unterschied. Oh, mir fällt jetzt, glaube ich, nee, konkret, nicht mal, wenn ich drüber nachdenke, fällt mir jetzt konkret, konkrete Namen ein. Aber ähm, du zum Beispiel bist so ein, so ein polarisierender Charakter, ja, ja dass äh, ähm, ich, äh, ich weiß nicht, ich frage mich manchmal, blende ich irgendwie die Teile, die andere an dir, ähm, Total schrecklich finden, blende ich die für mich so aus, dass ich, äh, dass mir das egal ist oder ist das andere einfach nur wichtiger? Ich weiß es nicht. Das ist halt so, ne, das, ähm, vielleicht ist das manchmal ein ganz subtiler Aufhänger nur, der einem da schon äh, die Freude dran verdirbt, dass jemand irgendwie in, in Gänze eigentlich ein, ein feiner Kerl ist oder ähm, ein kompetenter Mensch oder sehr vorkommt. Ähm, dass das dann an solchen... Hm. vielleicht sind auch nur die persönlichen Knöpfchen, die da gedrückt werden, ähnlich wie bei den, bei der Hierarchiefrage. Und ich denke, das hat auch was zu tun, weißt du, mit, ähm ich habe auch äh, sehr polare Anteile, die ich durchaus lebe. Und, in Und kontextbezogen tritt das eine oder das andere in den Vordergrund. Ja. Also es gibt Situationen, wo einfach meine ich sag mal, eher ähm, Ying-Persönlichkeitsanteile rauskommen und andere Kontexte, die bezogenen rauskommen. Es gibt Situationen, wo ich ähm, in meinen beruflichen Elementen bin, wie Coaching und Mentoring, wo ich einfach mehr unterstützend, mehr strukturierend, mehr ähm, wärmer bin. Hm. Und es gibt Situationen, wo ich durchaus, wenn ich Teams leite, auch mal äh, die anderen Teile des Strukturierens, aber auch des Begrenzens leben muss hm. oder klar zu fokussieren oder auch mal was vorzugeben. Hm. Ja? Und immer, wenn Menschen da Grenzen erfahren, äh, wird, werden sie ja abgeblockt, werden sie in ihrer Initiative und in ihrer Selbstverwirklichung ein Stück eingeschränkt. Mhm. Und das schmerzt natürlich. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Aspekt kommen, nämlich wie wir eigentlich auf dieses Thema Wertschätzung gekommen sind. Ja. Hier steht ja immer noch in unserem in unserer Mindmap stehen immer noch die Banausen drin. Das mhm. ist jetzt ein bisschen Assoziationskette gewesen, aber eigentlich ging es um die Wertschätzung, die wir als Gesellschaft bestimmten Personengruppen entgegenbringen oder eben nicht, wo eigentlich eine große Diskrepanz zwischen dem, was diese Personengruppen tun oder was sie eigentlich leisten für die Gesellschaft, zu dem steht, wie sie von ihrem gesellschaftlichen Status angesehen sind. Da hatten wir, hatten wir so sämtliche körpernahen Dienstleistungen, Mhm. Äh, egal, von, von Friseur bis Krankenpflege, ähm, aber auch so alles, was mit Handwerk zu tun hat, deswegen haben wir die Banausen hier stehen. Ähm, Kleiner Exkurs ins Griechische, äh, äh, der, der Banause, der kommt vom griechischen Banassos, was so viel wie der Handwerker heißt, das fand ich eigentlich, finde ich immer mhm. sehr, sehr süß, ja, sich das mal klar ja. zu machen. So. Ja. Ähm, das war eigentlich so der Ausgangspunkt, wie wir überhaupt auf äh, dieses Sendungsthema gekommen sind. Ähm, so als Einstieg äh, zum Beispiel, äh, sie wird, wird ja immer als politisches oder als, als gesellschaftspolitisches Klischee schon äh, verwendet. Die Krankenschwester, die irgendwie für 1500 Euro äh, sich die Beine in den Bauch steht und äh, äh, von rennt. der Menschenleben äh, oder eher genau die Beine in den Bauch rennt und von deren äh, geschicktes oder eben ungeschicktes oder überarbeitetes Verhalten äh, im schlimmsten Fall auch Menschenleben abhängen ja und die aber ähm, für, eine, für eine Tätigkeit die so wichtig ist so eine hohe so eine hohe äh, Präsenz und Aktivität und, und, und Genauigkeit auch erfordert ähm, einfach nicht die Wertschätzung erfährt die sie die ihr eigentlich gebührt. Unsere Wertschätzung läuft ja immer oder viel von dieser Wertschätzung wird ja immer gleich dann an den Euro gekoppelt. Vielleicht kann man sich ja auch eine Welt denken, in der Wertschätzung nicht immer über Geld ausgedrückt werden muss oder kann. Ich glaube, dass sie mehr Geld verdienen würde, wenn diese, diese, diese, diese Bauchgefühl-Wertschätzung, das, was eigentlich Wertschätzung vom, vom inneren Charakter her sein sollte oder ist, vom Wesen her, ähm, ihr entgegengebracht würde. So, ne? das, äh, wie, wie, was, was denkst du dazu? Ich habe den Eindruck, dass es durch die industrielle Revolution in unserer Gesellschaft ein riesen Shift gegeben hat. Und durch die Änderung der Finanzmärkte. Ähm, <lacht> Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an vielleicht. Ja, mach mal es verrückt, gab, das ist, ist Es gab ja. im Mittelalter, gab es ein anderes, oder im frühen gab es ein anderes Finanzsystem. Das System war ein sogenanntes Praktatensystem, das nicht mit dem positiven Zins arbeitete, sondern mit dem negativen Zins. Das heißt, wenn Geld auf der hohen Kante lag, und nicht in Umlauf gebracht wurde, dann verlor es an Wert. Ja. Das heißt, dass die Leute, die Fürsten und Großkaufleute und so weiter, wie die Fugger und ähnliche, darauf bedacht waren, möglichst viel Geld in Umlauf zu bringen. Daraus entwickelte sich auch und unter anderem das Mäzenatentum. Das heißt, Künstler, ähm, wurden bezahlt, um Kunstwerke zu schaffen. Unter anderem auch, damit das Geld unter die Leute kam. Ja, weil, ähm, muss dazu sagen, soweit ich weiß, ähm, wurde alle paar Jahre, wurde das, äh, das im Umlauf befindliche Geld eingezogen und umgemünzt. Und der, derjenige mit dem Münzrecht, meistens dann der König, Kaiser oder sonst wie Herrscher, äh, hat ja. sich einfach seinen Teil vom Edelmetall abgezwackt was dazu führte, dass ja. natürlich das, was dahinter wieder wieder zurückkriechtest, nicht mehr so viel wert war, wie das, was es vorher war. Genau. Ja. Oder aber es wurde am Ende eines Jahres, die, die Münzen wurde einfach ein Stückchen von abgeschnitten ja. mit einer Metallschere oder abgestemmt. Äh, ja. Ja? Da, das da ist das eine. Bist du Dann natürlich angetrieben, äh, die, alle Kohle, die bei dir rumliegt, willst du natürlich richtig. nicht da liegen haben, die willst du sofort äh, ja. wieder umsetzen, äh, damit du da äh, keinen ist wie ein Sack Äpfel. Den kannst du zwei Tage liegen lassen, den kannst du drei Tage liegen lassen, den kannst du auch ein paar Monate lagern, wenn du es richtig machst, aber der Apfel wird davon nicht besser. Richtig, genau so ist es. Sehr schönes Beispiel. So, das ist das eine Element, das Finanzsystem. Und durch die industrielle Revolution, also dann veränderte sich das Finanzsystem langsam, es entstanden stabilere oder Andauerndere Währung stabil ist in diesem Fall, eine falsch, weil durch, dadurch, dass sie angedauert sind und der Positivzins eingeführt wurde, wurde das ganze Krippchen ja instabil. Geld wurde gehortet. Ja. Und nochmal anders äh, wurde mit Finanzen gespielt. Dann entstand dieses ganze äh, Börsensystem, was wir heute haben. Mhm. Ja, das entstand da so. Und auf der anderen Seite entstand die industrie wo. Leute, die richtig viel Asche auf der Tasche hatten und es gehortet hatten, buchstäblich, ich sag mal so, Leute kauften und wie Sklaven hielten mit einem ganz geringen Einkommen, hm. um dadurch ihr, ihr, ihr Bankkonto zu erhöhen, was sie ja auch schadlos tun konnten, weil das Finanzsystem ja geändert war. Hm. Ja? Und dadurch wurden die Leute mit der Handwerksleistung oder den pflegerischen Leistungen und so weiter, ganz schlecht bezahlt und das System trägt sich heute fort. Vorher waren die Handwerksmeister hochgeachtet, geh die gehörten zu den Honorationen, zu den städteregierenden Kreisen. Ja. Ja? Heute sind sie äh, Firmeninhaber, die 14 bis 16 Stunden pro Tag arbeiten müssen um ihre kleine Firma ähm, über Wasser zu halten. Äh, ja? Aber was hindert uns daran, äh, die äh, Krankenschwester besser zu bezahlen? Ich glaube, das hat, da kommt noch ein weiterer Faktor hinzu. Also im Mittelalter waren die eine Zeit lang, vor allen Dingen hier im, im äh, Okzident, im Abendland, gab es ja die reisenden ähm, Medikus. Ja. Wir ja? Die, die hatten nicht so hohe ähm, tatsächliche heilerische Kunst, sondern ähm, manchmal waren sie auch richtige äh, Blöffer. Mhm. Und du hattest die Kräuterweiblein, die in einem Dorf ansässig waren und viel Ahnung hatten. Und die hingen aber häufig der noch älteren, rudimentär vorhandenen matriarchalen Religion zu, zu, äh, an. Und sie hatten durch ihr Wissen natürlich auch Macht über Menschen. Ja. Sie konnten den richtigen oder den falschen Trank geben. Waren also aus zweierlei Gründen im, im, in der Kritik der Öffentlichkeit. Einmal wegen der Bräuche wegen der matriarchalen Bräuche und zum zweiten wegen ihrer Macht. Und Frauen waren eher diejenigen, die da am Haus die Gärtchen gemacht haben und das Kräuterwissen hatten und so weiter. Also es gab zwei Gründe, die Kräuterweiblein auszurotten und damit den gesamten medizinischen Berufsstand zu revolutionieren. Ja. Und das hat man mit der Hexenverfolgung in unendlichem Maße getan. Ja. ja? Da hat man etliche Hunderttausend äh, im Mittelalter auf furchtbarste Art und Weise umgebracht und sich auch deren, weil das dann ja eine einfache Behauptung war, äh, die ist auch eine Hexe, dann wurde das Eigentum äh, konfisziert und diese ganzen Nummern, die da rumspielen, rum kann man sich in jedem Hexenmuseum schlau machen, gibt es genügend Literatur auf dem Markt. Und, ähm, und, und ähm, in, inwieweit dauert diese... Aber diese Geringschätzung, ne, was, ja, was ja quasi das, äh, der Gegenbegriff zu Wertschätzung ist, ähm, ja, diese, diese, die dauert von da aus an bis heute in unser äh, Medizin, medizinisches Richtig. System? Erstens mal wurde das einfache medizinische Wissen, das Alltagswissen, ausgerottet. Dann kamen aus dem Orient die hochkundigen Ärzte langsam rüber oder einige sind von hier rübergewandert und haben sich ausbilden lassen, ja. die schon viel, viel früher Operationen gemacht haben, viel mehr Ahnung hatten über äh, die menschliche Physiologie, weil dort die Obduktion von Leichen nicht verboten war, während es hier im christlich angehauchten oder christlich gefärbten Abendland verboten war. Dann kamen über die Seidenstraße die ersten Erkenntnisse aus China und so weiter rüber. So. Dann das einfache medizinische Wissen war tot. Und das hochkomplexe Wissen mit Fachleuten ja. kam aus dem Orient rüber. Das, ist aber auch das heißt, an ein Wechsel, der Stelle. von äh, Geschlechterwechsel, ne? Von richtig, Männern zu Frauen. Richtig, ganz genau. Ganz genau. So, und dann waren da die hochkundigen Medikus ähm, natürlich nur die speziellen Arbeiten machten. Und die bräuchten dann die Hilfskräfte, um die Nachttöpfe zu leeren, um die Kranken zu waschen und zu pflegen da gab es eine Spaltung innerhalb der medizinischen Professur, Profession. Ja. Ich sage das jetzt mal so ganz ungeschützt und einfach. Und es gibt mit Sicherheit Medizinhistoriker, die mir da vieles widerlegen und die viel vertiefteres Wissen haben. Das wäre super, Aber, wenn die zuhören würden und uns die Kommentare zuscheißen. Das ja, fände ich prima. Ich, nur zu. Ich will, ne? jetzt, ich will jetzt nur mal so ein grobes Bild zeichnen, dass ja, ja, man eben. sich da so ein bisschen einfühlen kann. So, und an der Stelle wurde dann.. Ähm, wurde dann die Spaltung herbeigeführt. Und diese Spaltung wurde immer, immer weitergeführt. Also wer heute Medizin studieren will, muss ein numerus clausus haben. Ja. ja? Ähm, die Ärzte haben unheimlich viel Geld verdient, eine Zeit lang. Mittlerweile weiß man ja auch, dass die Ärzte im Krankenhaus ähm, auch ziemlich ausgebeutet werden. Nicht so sehr wie die Krankenschwestern, aber die haben auch ein anderes Maß an Verantwortung. Und dafür werden sie unheimlich ausgebeutet. Ja. Das heißt aber auch, dass... Um, ja. Und es hat noch ein anderes Element. Und jetzt sage ich was ganz... Dafür wäre die wahrscheinlich gekreuzigt. Durch den hippokratischen Eid haben sich die Mediziner gebunden, alles zur Erhaltung des Lebens zu tun. Ja. Und in den letzten Jahrzehnten ist die medizinische Wissenschaft und das medizinische Können so weit entwickelt worden, dass man Menschen am Leben erhalten kann, die aber eigentlich ihr Leben gar nicht mehr genießen können. Hm. Dadurch ist, sind die Ausgaben für medizinische Leistungen in unserer Gesellschaft derartig in die Höhe geschnellt, dass das Personal was diese medizinischen Leistungen erbringen soll, in nicht genügender Anzahl eingestellt werden kann und auch nicht in genügender Anzahl mehr bezahlt werden kann. Weil auf der anderen Seite die Pharmakonzerne mit den Patenten und den Forschungen so hoch bezahlt werden, die haben ja einen riesengroßen Teil von dem Kuchen und die Medizintechnik so teuer ist, dass für die menschliche Leistung letzten Endes vom Kuchen nicht mehr viel übrig bleibt. Das heißt, die Wertschätzung hat sich eigentlich entkoppelt von dem von dem äh, vordergründig wichtigsten Zeichen, was wir an Wertschätzung äh, in, in so einem ja, un, unpersönlichen System geben, nämlich indem wir jemanden ordentlich bezahlen, ähm, dass sich das von denen, die die Leistung eigentlich tagtäglich erbringen, völlig entkoppelt hat hin zu denen, die äh, abstrakt im Hintergrund Dinge tun. Richtig. Genau. Wer, wer geht denn im Krankenhaus hin und gibt eine Wertschätzung in einen Tropf und sagt, sagt, lieber Tropf, ich bin so froh, dass es dich gibt, weil mein Magen funktioniert gerade nicht. Und wenn wir nicht diese Sonne hätten oder diese Kanüle in meinem Arm hätten, dann würde ich bei, würde ich verhungern. Ja. Und dadurch, dass du existierst, danke ich den 5000 Menschen, die 30 Jahre lang gearbeitet haben, damit dieser Tropf überhaupt so dastehen kann, wie er jetzt steht. Ja. Und den Lastwagenfahrern und den Leuten am Fließband, die dazu beigetragen haben, dass dieser Tropf hier steht. Da denkt keiner dran, den abstrakten Gegenständen oder zu sehen, dass hinter diesen abstrakten Gegenständen Menschen stehen, die die Arbeit tun. Ja. Oder die die Maschinen entwickelt haben, die die Arbeit tun. Ja. Das nennt man im Buddhismus die Erkenntnis über diese Zusammenhänge sind äh, sind im Buddhismus zusammengefasst im sogenannten Diamant Sutra, nämlich die Erkenntnis, das war schon mal wir kommen immer wieder darauf zurück, dass alles mit allem in Verbindung steht und wir aber blind sind, das zu erkennen ja. und wir blind sind dann auch äh, da Wertschätzung zu geben. Und wenn wir Wertschätzung nur in unserem eigenen Herzen geben. Ja. Und ähm, nicht noch immer was aussprechen. Ich, äh, das, das verändert ja sicher auch, das ist ja dieser zweite Definitionsaspekt, den wir haben, nämlich diese, diese Wechselbeziehung von Wertsch Wertgeschätztem und Wertschätzer. Ne? Mhm. Ähm, ich finde es so spannend, dass äh, um jetzt mal von der Krankenschwester wegzukommen, aber ähm, dass es so viele grundlegende Tätigkeiten gibt, die diese Gesellschaft am Laufen halten, am Leben erhalten, die aber ähm, äh, so am unteren Ende der, weißt du, der, der, das Gegenteil vom Rechtsanwalt ist dann der Müllmann, so ungefähr, mhm. ja, ich kann mir aber gut vorstellen, ohne den Rechtsanwalt irgendwie, also der Müllmann ist mir eigentlich, wenn ich mal wirklich drüber nachdenke, ist der mir wichtiger, weil was passiert, wenn der Müll nicht abgeholt wird, das äh, konnte man ja jetzt ja vor ein paar Jahren ganz plastisch in äh, Italien sehen, wo sich ganz Neapel zugemüllt hat. Mhm. Ähm, meistens diese ganzen, mir ähm, ist mir schon vor ein paar Jahren aufgefallen, die Wertschätzung richtet sich irgendwie so gegen oder oder ähm, Arbeit an sich, zerfällt, finde ich, für mich in zwei Aspekte. Nämlich einmal äh, äh, so dieser Produkt, diese produktive Arbeit, wo ich aus Rohstoffen etwas zusammenbaue und am Ende habe ich ein Produkt. Und diese haushälterische Arbeit, die jeden Tag wieder anfällt. Egal ob das äh, Müllabtransport ist oder äh, Kochen oder Krankenpflege und dass wir durchweg in einer Gesellschaft anscheinend leben, die die produktive Arbeit überhaupt als höher hält, ja, als diese haushälterischen Arbeiten. Ja, das, das ist ja, das ist der eine. Also die, erhalt <lacht> die erhaltenen Arbeiten, Entschuldigung. <lacht> Die erhaltenen Arbeiten, alltäglichen, einfachen Arbeiten. Wobei, ich finde die gar nicht einfach. Warum sollten die unbedingt ja. so einfach sein? so ne? Aber denk mal an Juristen und das juristische System, das dazu dient, die Erhaltung der äh, Gesellschaft und der Sicherheit der Bürger. Ja. Die Arbeit von Mitarbeitern in Verwaltung, die darauf achten, dass äh, die Verabredungen Ach, eingehalten das, das werden, die letzten Endes zur Sicherheit Beispiel. der Menschen denken. Ja? Das Jeder ist glaubt immer, dass die Mitarbeiter ähm, da, da, das machen, weil sie uns trizen wollen. Nee, das ist das, die Erfahrung mache ich ja auch ständig, dass ähm, wie, was Wertschätzung für ein gigantischer Türöffner ist, gerade bei Ämtern. Mhm. Ähm, ich äh, irgendwann, also ich habe irgendwie ein gutes Ämterkarma. Ja, ich habe nie Probleme mit dem Finanzamt, es ist immer alles super gelaufen, beim Arbeitsamt, wenn ich mit denen zu tun habe oder mit XY zu tun habe, Es läuft immer alles ganz toll. Ähm wenn du jemanden den meisten Leuten, oder das Klischee ist ja, du kommst jemand mit dem Finanzamt, kriegen die Leute sofort Hals. So, oh Gott, ja, die wollen uns ja nur das Geld wegnehmen oder musst du, zu, musst du zur Arge. Ja, die wollen mich ja sowieso nur irgendwie äh, irgendwo hinstecken, das ist denen ja alles egal und so weiter. Und da ist einfach ganz klar, wie es wieder in den Wald hineinrufst, so schallt heraus. Irgendwie, mir ist irgendwann mal aufgefallen, ich ähm, habe glaube ich, deswegen funktioniert das alles immer so gut mit den Ämtern, weil ich... Ähm, ich stelle mir das immer vor, das sind ja alles Menschen wie du und ich. Und die haben bestimmte Aufgaben. Die wollen nämlich, äh, um es mal grob zu sagen, die wollen, die müssen Kreuzchen an den richtigen Stellen auf ihren Formularen machen können. Wenn ich denen bei der Arbeit helfe, indem ich ja behilflich bin, dass sie diese Kreuzchen machen können und nicht mich querlege, ja, äh, dann ähm, können die ihre Arbeit gut machen und ähm, dann fluppt es auch so. Ne? Konkretes Beispiel, ich habe... Äh, ähm, hier beim beim Finanzamt bei uns kannst du ähm, hast du keine eigentlich keine Durchwahlen. Du kannst da niemanden direkt erreichen, sondern wenn dann mhm. hängst du vorne in der in der Warteschleife und dann wirst du weiter verteilt. Ähm, ich habe aber äh, irgendwann mal rausgekriegt, wer mein wer mein ähm, zuständiger äh, Sachbearbeiter war in dem Moment. Das war der Herr Kante mhm. und der Herr Kante den äh, dann hatte ich irgendeine Unterlage noch nicht fertig, da habe ich gefragt, ob er mir seine Durchwahl geben kann, dass ich ihn dann nochmal zurückrufen kann. So, ja? Und hatte mir das auch notiert, ich, ich sammle irgendwie ganz gerne ein, sammle Briefmarken, ich sammle, äh, habe ein gut gepflegtes Adressbuch. Und der Herr Kante hat irgendwann sich, erstens mein Name ist ja so, äh, mhm. so bemerkenswert, dass der auch nicht jetzt einfach so untergeht und irgendwann hatte der drauf, dass ich wusste, wer er ist. Mhm. Und es entspannt sich so ein Verhältnis, dass wir immer mal wieder, jetzt nicht irgendwie täglich oder gar wöchentlich oder, wöchentlich oder sowas, sondern immer mal wieder dann direkt miteinander telefoniert haben, wenn ich irgendwas wissen musste, wegen, wie muss ich jetzt hier, was brauchst du für Unterlagen für die Steuern? Und mhm. nicht gleich mal jemand war, der ihm gleich an die Gurgel ging mit von wegen, weil er pauschal, weil er beim Finanzamt arbeitet und er quasi mhm. jetzt die personifizierte, äh, ich klaue dir dein Geld, äh, äh, wir nehmen dir Steuern ab. Ding mhm. war für mich mhm. so. so dass er eines Tages dann auch äh, sogar sagte dann, ja, äh, am Ende eines Gesprächs, äh, ich muss Ihnen noch was sagen, ich äh, werde jetzt versetzt intern, ich äh, kriege einen anderen Job, dann bin ich nicht mehr Ihr Sachbearbeiter. War ja immer sehr schön mit Ihnen. Ähm, in, Zuk und in Zukunft ist dann äh, die Frau Riesling für Sie verantwortlich. Dachte, oh, das mhm. ist ja super, ähm, äh, vielleicht können Sie mir gleich mal deren Durchwahl geben oder so, oder irgendwie die Mailadresse, ich weiß nicht, was es genau war. Und hat dann einfach von mir aus bei der Frau Riesling Bescheid gesagt, ich habe gehört von dem Herrn Kante, dass sie jetzt für mich zuständig sind, das ist ja schön. Und habe einfach so ein Verhältnis gepflegt, weil ich finde, die machen, ich muss dazu sagen, ich, ich finde ähm, Steuerzahlen, so absurd sich das vielleicht für den Mainstream anhört, ich finde Steuerzahlen wichtig und toll. Wir leben hier am vergoldeten Arsch des Planeten. Das hier ist das Paradies. Ja? Mhm. Und das funktioniert nur deswegen, weil wir ähm, äh, dieses System mit entsprechend Kohle auch füttern. Egal, was damit passiert mhm. und ob das gut oder schlecht ist, aber vom Prinzip her finde ich das ganz richtig und wichtig. Und deswegen mhm. machen die Jungs beim Finanzamt und die Mädels machen einen super tollen Job. Ja? Die sorgen nämlich dafür, dass das überhaupt so laufen kann. Dass sie die Straßen funktionieren, dass die Polizei auf mich aufpasst, mhm. dass, dass es Schulen gibt und, und, und, und. und. Also das mal so als Grundvoraussetzung. so. Ne? Mhm. Genau. Ähm, ich und, und lass mich da noch ein, ja. ein das Kleine ist ein bisschen, um, und das sehe ich genauso. Und was ich jetzt aber schlimm finden würde, wäre, wenn das so ein Kontakt wie du ihn gepflegt hast, du pflegst ihn ja, weil du das ernst meinst. Ja. Nicht als Mittel zum Zweck, um beim Finanzamt zu versuchen, was durchzusetzen oder was rauszuschinden, ja. sondern weil du aufgrund deiner humanitären und wertschätzenden Einstellung sagst, die Menschen machen einen guten und wichtigen Job und ich freue mich, wenn Leute mich bei meiner Arbeit unterstützen. Und deswegen mache ich das für die auch, dass wir geschmeidig zusammenarbeiten. Und ich würde es ganz furchtbar finden, wenn jetzt Leute, die uns zuhören, das so missverstehen, dass sie sagen, aha, wenn ich mich nur ein bisschen bei denen einschleime, hm. ein bisschen bribe, ein bisschen besteche und sei es mit Beziehungspflege besteche, hm. dann, nee, Genau das ist nämlich nicht Wertschätzung, genau das ist nämlich Abwertung, Ja. Ja. sondern zu sagen, ich habe ich hab am Montag, vorgestern, genau so eine Nummer wieder erlebt. Ich, meine Mutter ist ja Altenheim und da muss jetzt alles umgestellt werden und ich habe ähm, für sie die, die, die Steuererklärung gemacht und da waren noch ein paar Fragen, die ich hatte und dann... War ich am Wochenende bei meiner Mutter und bin dann anschließend Montagmorgen sofort zum Finanzamt, komme da rein und hatte eine Sachbearbeiterin vor mir, die hatte ich noch nie zuvor erlebt, mhm. Na, die kannte ich nicht, die kannte mich nicht und die kam mir ein bisschen butt entgegen, so, butt ist so ein westfälischer Ausdruck für so ein bisschen mh, unfreundlich abweisend, ja. aber nur die ersten anderthalb Minuten vielleicht überhaupt. Ja. Weil ich vermute, dass sie vorher schon einen Kunden hatte, der ihr nämlich auch mit so einer abwertenden, abschätzenden Haltung gegenübergetreten ist. Ihr wollt mir nur das Geld aus der Tasche ziehen. Ja. Und außerdem macht ihr dauernd Fehler. Ja. Das ist nämlich da ja inhärent mit drin. Ja. Ne? Und ich dann ähm, ein bisschen brauchte, um ähm, das auszubalancieren und ihr deutlich zu machen, dass ich so nicht dahergekommen bin, sondern dass ich äh, mit ihr kooperieren will. Ja. So. Und das war hinterher, ähm, ich war ungefähr zwei Stunden bei der, weil das doch eine ganz schöne Kommerich war, weil ich nämlich Fehler gemacht hatte. Ja. Und sie musste alles neu machen. Und sie hat... Äh, Freundlicherweise habe ich ja auch gesagt, ich finde das super, dass sie sich da ja jetzt die Arbeit machen. Ich könnte ja auch anders äh, nach Hause fahren und das alles nochmal neu eingeben und ihnen schicken. Ja. So. Und und das finde ich so wichtig, das zu sehen, so weil weil das yeah. ist ja genau dieser was in dem zweiten Teil von der Wikipedia Definition, das geht ja in beide Richtungen. Wenn du Wertschätzung gibst und Wert, dass man sich positiv, dass eine positive Spirale nach oben ist, oder so eine negative Spirale, wenn ich da reinkomme und der Sachbearbeiter schon Junge eine Fresse, ja und ich dann noch denke, okay. oh, sind alles Arschlöcher hier, dann sind wir auch mhm. beide schon mal auf dem gleichen Scheiß Level, so ja Richtig. und schaukeln uns dann einfach weiter runter damit, so ne. So. Und das hat natürlich noch eine andere Ebene. Nämlich die Ebene der Vorerfahrungen, die auf den Nächsten übertragen werden. Ja. Das ist etwas, was wir machen, um Wege geistig, psychisch abzukürzen und uns sicher fühlen zu können. Ja. Weil es ist natürlich eine hohe emotionale Leistung, sich immer wieder offen zu halten und auch eine hohe geistige Haltung ohne Konzepte. Ähm, geistige Spurlosigkeit sozusagen, auf neue Menschen zuzugehen. Ja. Aber das ist es im Grunde genommen, was wir brauchen. Ja? Ich, ich finde, mir reicht es immer schon, mir positive Konzepte zu machen. Weißt du? Das ist natürlich die hohe Kunst, die, die hohe Kunst des Zen, wenn ich das wieder richtig, ja. hier richtig einschätze. Ne? Ähm, aber es reicht ja schon zu sagen. Jetzt mal als Wertschätzung für unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unser Land, in dem wir leben. Da gibt es ja auch ganz viel ja. Geringschätzung und ich weiß nicht, ne, Abschätzigkeit dazu. Aber ich denke mir dann schon so, warum soll ich jetzt so schlecht mit jemandem vom Finanzamt umgehen oder mit einem Polizisten oder mit einem Lehrer? Das sind meine Angestellten. Ich bezahle die. Ich bin deren Chef. Ja. So erleben so. Sie es aber nicht. Nee, das ist aber meine Konstruktion im Kopf. So, Ich gehe ja. doch mit meinen, das sind doch meine, wie, wie, wieso soll ich denn, ähm, weißt du, das ist doch, wenn die Polizei ja mich anhält, weil ich mal wieder ohne Licht gefahren bin mit meinem Fahrrad oder auf der falschen Seite auf dem Radweg oder gar auf dem Bürgersteig, ja, dann kann mhm. ich mich natürlich konkret in dem Moment ärgern mit von wegen, die doofe Polizei. Aber mhm. eigentlich, meine, meine, meine, mein Grundkonzept im Hintergrund ist, ja bitte, Guck mal, die machen ihren Job. Schließlich bezahle ich die dafür. Ich bin ja deren richtig. Dienst, in letzter Konsequenz deren Dienstherr. Und ich erwarte von denen, dass die, dass die, wenn ich gegen die Verkehrsregeln verstoße, ist das nun mal bei uns, in unserer Gesellschaft, die Aufgabe der Polizei, sich darum zu kümmern und das entsprechend zu regeln und zu sanktionieren. So, ja. Und ja. das ist die, das ist die, die geistige Positivkonstruktion, auf die ich mich zurückziehe und sage, hey, die machen ihren Job und sie machen ihn richtig und sie machen ihn gut. So, ja. so, und für mich wäre der nächste Schritt, nicht nur zu sagen, in einem Dialogischen, ja in einem Gegenüber, die machen ihren Job und ich bezahle die ja mit meinen Steuergeldern. Das ist ja immer noch das Dialogische Element. Ja. ja? Also, ich bezahle ähm, sie mit meinen Steuergeldern. Wir sind nun mal eine, eine monetär ausgerichtete das Gesellschaft. So, ne? wir sind, das ist nun mal das nicht daran Star Trek. Ich Darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will ja hinaus, auch das Dialogische. Ja. Da ist ein Gegenüber. Ja? Der macht das, ich mache das. Worauf ich hinaus möchte, ist das andere Teil, das auch da drin ist, nämlich diese Verbundenheit, diese Gleichheit. Hm. Dass der etwas tut, um bei mir Bedürfnisse zu erfüllen. Hm. Der sorgt dafür, dass auch wenn ich mir dessen im Moment nicht bewusst bin und das durch etwas anderes überlagert ist, aber der Polizist sorgt dafür, dass ich mich sicher fühlen kann. Und dass ich auch mich so verhalte, dass andere Menschen sicher sind. Da ist eine Beziehungsebene drin. Ja. Oder ein Lehrer hat leider heutzutage ja viel zu wenig die Chance, noch Kids dabei zu unterstützen, ihre Neugier und ihre Kreativität und ihren Forscherdrang, ihr Entwicklungspotenzial ähm, zu entwickeln. Ja. ja, das zu pflegen. So, indem ich da gucke, was hat das, was der da tut, eigentlich mit mir und meinem So-Sein auf dieser Welt zu tun? Mit dem, was ich brauche, um in dieser Gesellschaft, auf diesem Planeten mich gut und sicher zu fühlen oder überhaupt überleben zu können? Wenn ich mich auf der Ebene, mit denen ähm, das verstehe, ja, das begreife, wie da die Zusammenhänge sind, dann komme ich auf einer ganz anderen Ebene der Wertschätzung an, weil ich dann nämlich auf einer Beziehungsebene sehen kann, wie der andere dazu bei zu meinem Leben beiträgt. Wie kommen wir zu so einer allgemeinen Wertschätzungskultur? Was was was ist äh, ist das ist das dieser Shift im Kopf, sich selber klar zu machen? Ja. Ähm, das sind äh, wenn ich die Welt ist so wie ich denke, dass sie ist. Ist es, reicht, ja. reicht, ist es schon das? Ich glaube, es, das ist das eine. Also Ich glaube, dass es da auch zwei Elemente gibt. Das eine ist, wie du sagst, der Shift im Kopf. Ja? Ich muss anfangen, anders über Dinge zu denken. Und ich übe mich mit dieser neuen Haltung. Das heißt, ich bringe es in meine sozialen Kontexte. Und ein drittes ist, ich brauche Räume, in denen ich das sicher üben kann und in denen ich andere Denken entdecken kann. Was für Räume können das sein? Ähm, ich war letztes Wochenende, letzte Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, eingeladen ähm, zu einem Treffen, von sogenannten Elders. Es ja. ist eigentlich eine Kultur, die kommt von den Native People äh, rund um den Globus. Also von den sogenannten nordamerikanischen Indianern äh, bis zu den ähm, afrikanischen Stämmen, Eingeborenen in Australien und so weiter und so weiter. Die haben alle seit Jahrtausenden eine Kultur der sogenannten Elders. Das sind die Älteren sowohl Männer als auch Frauen. Hm. Und dieses Treffen diente dazu, diejenigen, die in dieser ich sag mal, alternativen Bewegung, außer also Gemeinschaftsbewegung und wildnispädagogischen Bewegung und so weiter und so weiter, äh, sich auszutauschen über diese Rollen die Rolle neu zu entdecken, weil sie es in unserer Kultur nicht mehr gibt. Mhm. Und das Ganze war angeleitet von zwei Elders, und zwar ähm, Maler Spotted Eagle von einem nordamerikanischen Native People-Stamm mhm. äh, und von einer, ähm, Fra seiner Frau Sky. Mhm. Und das Ganze war organisiert von einer Gruppe junger Menschen. Die haben das Ganze initiiert. Aus ihrem Bedürfnis heraus nach diesem Eldertum. Ganz genau. ja. Und da hat sich dann herauskristallisiert, dass die beiden von den Elders mit den Elders etwas suchen, was zu tun hat, wo eine neue Wertschätzungskultur entsteht. Hm. Eine Wertschätzungskultur für ältere Menschen, was ältere Menschen neben ihrer beruflichen, Kompetenz noch anzubieten haben. Ja. Für, äh, für Senioren gibt es natürlich jetzt auch diese sogenannten Seniorenfachdienste und so weiter, die äh, durch die ganze Welt ziehen und anderen Menschen äh, ihr Können beibringen, ehrenamtlich oder gegen geringe Geld, mhm. einfach weil sie noch Spaß haben, ihr Wissen und ihr Können weiterzugeben. Ja. Das ist auf der beruflichen Ebene. Aber was ich meine, sind ganz andere Qualitäten, die wir bei unseren äh, Älteren haben. Deswegen finde ich Senioren so einen furchtbaren Begriff inzwischen, ist so abgegriffen, ja, Seniorenheime. Ja. Ich finde deswegen diesen Begriff Ältere, die Elders finde ich irgendwo im Moment für mich frischer mhm. und deswegen äh, sinnvoller. Und die haben so eine Kultur von Lebensweisheit und Lebenserfahrung. Die sind durch unheimlich viel Leid gegangen und durch unheimlich viel Glück manchmal. Mhm. Und sie haben eine Lebensweisheit die ihnen erlaubt, das Geschehen, die Erfahrungen, die jüngere Menschen machen, mit einem gewissen Wohlwollen und einer gewissen Gelassenheit anzuschauen und deswegen vielleicht einfach mal ein offenes Ohr zu haben oder eine starke Schulter, an der man sich ausweinen kann hm. oder ein paar im übertragenen Sinn kräftige Hände, um uns den Rücken zu stärken. Ja. Ja? Das ist eine ganz andere Qualität, die ältere Menschen, und das ist das Schöne, was ich jetzt bei meiner Mutter entdecke, also die ist, seitdem sie ins Altersheim gegangen ist, in Seniorenresidenz oder Altenwohnheim, ähm, alle diese wunderschönen Worte, aber es ist es auch, oder Altenpflegeheim, sie brauchen ja auch viel Pflege. Und seitdem sie da ist, und ganz viele Verantwortung, die sie im Laufe ihrer 91 Jahre übernommen hatte, und zwar von frühester Jugend an, seitdem sie das alles loslassen konnte, kommt diese Gelassenheit, diese Entspanntheit, dieses Wohlwollen hm. nach oben, wie so Blasen, die sich, oder wie so Lilien oder Seerosen, die sich hocharbeiten können, jetzt äh, an das Licht von vielleicht... Äh, Lebensweisheit, ja, ja, wo ich einfach Freude habe, ihre Geschichten zu hören, Freude habe, mit ihr zu sprechen und Freude habe, einfach zu sehen, wie diese Entspanntheit in ihr Leben eintritt. Mhm. Natürlich riecht sie sich auch über dieses und jenes immer noch auf und äh, dafür ist sie ein lebendiger Mensch, äh, der auch immer noch bestimmte rote Knöpfe hat, die gedrückt <lacht> werden können. Die du als Völlig Tochter natürlich klar. auch gut bedienen kannst. Ich tue das schon gar nicht mehr so viel. Okay. <lacht> Ähm, weil ich weiß um ihre roten Knöpfe und die brauche ich alle gar nicht mehr drücken. Also, dass wir beiden uns streiten, kommt ganz, ganz selten vor, aber wo in ihrem unmittelbaren Lebenskontext Dinge sind, zum Beispiel, dass da so viel getratscht wird ja. von den alten, älteren Menschen, ja, wo über andere abfällig geredet wird, wo keine Intimsphäre mehr gewahrt wird, da kann sich ohne Ende drüber aufregen. Ja auch oh, verständlich, kann ich total nachvollziehen, würde mich auch ärgern. Ja? Und wo es, glaube ich, darum geht, dass wir also, um das nochmal vorher aufzugreifen, wir müssen unser eigenes Denken verändern, indem wir uns bewusst werden, welche Qualitäten in dem anderen schlummern, was der Wertvolles tut oder Wichtiges tut und Sinnhaftes für uns tut. Und dass wir uns darin üben, also nicht von dem einen, Jürgen erzählt es ein schönes Beispiel, der war nämlich mit zu diesen Männergruppen und zu diesem ELDER-Treffen und wir hatten da teilweise die Frauengruppe und teilweise die Männergruppe und er sagte in der Männergruppe, es war so klasse. Die haben sich da ausgetauscht und einer erzählte, ja, und ich war in so vielen Männergruppen und wir haben unsere Gefühle besprochen und unsere Bedürfnisse und haben geweint und waren uns ganz nah. Und dann sehe ich die Menschen zwei Tage später in der Kneipe, wo es wieder nur rumgeht um mein Auto, mein Haus, meine Frau, mein Schwimmbad, mein Boot. Ja. ja? Dieses, Wert den längeren Schwanz vergleichen. Ja. Ne? Da kann man jetzt auch hingucken, warum das so ist. Aber diese Vergleichskultur, die da ständig irgendwo auch stattfindet, und zwar auch nicht nur unter Männern. Ja, ich will natürlich. da jetzt nicht die Männer einseitig ähm, beschreiben, sondern diese Vergleichskultur. Also sie waren in, den, in diesen Männergruppen, wo es um vielleicht etwas anderes ging, um die Beziehungsebene Ja. und um Gemeinschaft. Und dann wieder in die äh, in die äh, Vergleichskultur, wo es nicht mehr um Gemeinschaft geht, sondern um äh, Wettbewerb. Ja. So. Und wenn ich von der einen Kultur in die andere wechsle und mich nahtlos kontextbezogen äh, anpasse, dann kann ich diese Haltung nicht wirklich pflegen, sondern es ist wichtig, dass ich das, was ich an positiven Denk- ansetzen, durch meine ganzen Kontexte ziehe, dass ich da authentisch bleibe. Ja, Also ja. es, es ist eine, ich glaube, es ist eine permanente Übung, ne? Richtig, genau das ist es. Und für diese permanente Übung ist es klasse, wenn du Gleichgesinnte hast, und wenn du Unterstützung hast. Und die, die Unterstützung kann in der Gruppe stattfinden, mit Freunden am Stammtisch oder man findet sich zu solchen Treffen zusammen. Oder man sucht sich einen, einen, ähm, einen, einen guten Bekannten, mit dem man sich nur zu diesem Zweck einmal die Woche telefonisch verabredet. Ich mhm. mache das mit einigen Leuten. Mhm. Einmal im Monat oder alle 14 Tage verabrede ich mich mit Menschen, nur um diese Kultur zu pflegen. Ja. Ja? Oder man kann sich einen Coach suchen. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe mehrere Jahre mir Supervision und Coaching geholt, nur um mich, mir Unterstützung zu suchen in diesem anderen Denken, damit das für mich zur Gewohnheit wird. Ja. ja? Es ähm, hat nicht nur mit dem eigenen Denken, sondern auch mit dem Handeln insofern zu tun, dass du dir natürlich auch Kontexte schaffen musst, in denen du das leben kannst. Ja. Ich, ich bin, ich fühle mich gerade äh, reichlich gesegnet, was das angeht, äh, wenn ich so dran denke, dass ich mir natürlich mit äh, Wechselwirken und unserem Coworking Space hier in Paderborn auch eine Arbeitsumgebung schaffe, in der die gegenseitige Wertschätzung für das, was wir tun, was wir können, wie wir sind, einfach viel besser ausleben können, als wenn du in einem 0815-Betrieb äh, irgendwie so mit einem furzigen Arbeitsklima, wo es darum geht, hier wer, wer äh, wer hat hier die Macht äh, und so weiter. Ähm, und ne, bitte hier am Eingang abgeben, Christian Kohle dafür und Ende. So, ne? Ja. Und von daher habe ich ja schon eigentlich, äh, oder wie, das betrifft ja dich auch. Wir schaffen uns das, äh, das Umfeld, in dem wir aber auch äh, so sein können und nicht gezwungen sind, uns anders zu geben, als wir sind oder als wir es brauchen. Von daher sind wir da in einer ja. sehr glücklichen Situation. Ne? Ja, und wir sind, wie du sagst, wirklich in einer sehr glücklichen Situation. Und wir sind Menschen, die in Kauf genommen haben oder in Kauf nehmen, äh, mit so einer Unsicherheit zu leben. Kommen meine Taler? Habe ich genug Kunden? Und auch gegebenenfalls bereit sind, äh, den Lebensstandard so weit runterzuschrauben, dass wir mit dem Einkommen leben können. Und wir können uns das leisten. Und nicht alle Menschen sind in einer glücklichen Lage. Hm. Da gibt es Menschen, die haben andere Verpflichtungen, die haben Kinder, die haben Eltern, die haben äh, Ehepartner, die sie aus welchen Gründen auch immer, mit unterhalten müssen. Die haben einen Job, der einfach zugeschnitten ist, oder eine Berufsausbildung, die zugeschnitten ist, äh, in größeren Systemen ja. zu arbeiten. Unsere Krankenschwester, unsere Altenpflegerin. Ja. Ja? Und die haben nicht diese Chance. Aber da wäre es, wenn wir zu einer solchen wertschätzenden Kultur kommen wollen, die auch kostensparend ist, ja, weil wir viel weniger Ausgaben im Gesundheitswesen hätten, wenn ABC, denn Wertschätzung hat was zu tun mit äh, Gesundheitseffekten, Effekt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Effekt auf Stoffwechselerkrankungen, weil, wenn ich zufriedener bin und mich wohler fühle in meinem Leben, dann muss ich nicht solch äh Ersatz Ersatzhandlungen machen, wie Rauchen, Trinken, Essen. Ja, ja? Ja. Also das hat ohne Ende auch darauf Auswirkungen, sondern es hat auch Auswirkungen auf die Arbeitskraft der Leute. Teams sind anders motiviert. Das Arbeitsklima ist besser, dadurch steigt die Arbeitsleistung. Es hat einen großen Anteil an einer Burnout-Prophylaxe. Deswegen wäre es in dem Interesse von jedem Arbeitgeber, von jeder Institution, Trainer einzusetzen, die ihre Mitarbeiter ähm, trainieren, so wertschätzend, freundlich miteinander umzugehen und dann auch konstant dort solche äh, Unterstützer vorzuhalten, äh, Mediatoren oder sonst was in der Firma. Gut, es gibt auch in großen Firmen immer eine Personalabteilung, die teilweise ja schon solche Aufgaben übernimmt. Aber ich glaube, dass dann auch ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial ist. Ja? Und da wird sich jeder Arbeitgeber, jede Institution, äh, jede Verwaltung einen riesengroßen Gefallen tun, wenn sie genau solche Leute sich einstellen würden. Hm. Dazu musst du aber, glaube ich, ich glaube, es fängt wirklich so im, im eigenen Kopf an. Ähm, ja. Diese, diese, äh, wenn du so gefangen darin bist, in, in so einem Konkurrenz- und Machtspielchen. Ähm, mhm. Dass du äh, Wertschätzung eher als etwas erlebst, was dir, ähm, wo du, wo du dich schwach zeigst oder wo du, mhm. ähm, wo du quasi dein äh, irgendwelche verwundbaren Punkte aufmachst, ne? Mhm. Ähm, das äh, hat ja auch wieder was mit Vertrauen zu tun. Da müssen wir uns nochmal auf die, auf die letzte Sendung zurückbeziehen. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das, das ist wirklich, dass, dass, dass die grundlegende Einstellung in einem jeden Selbst wichtig ist. Ja. Ne? Das Und du ist also, kannst auch als, als Coach oder Mediator oder als Trainer, ähm, ähm, Kulturtrainer, sag ich mal, Sozialkulturtrainer, könnte man das ja schon fast nennen, ne? ja. ähm, kannst du, du kannst nur mit Leuten arbeiten, die willig sind. Du ja. kannst keinen Sportler rund um die 800-Meter-Bahn tragen, wenn er keinen Bock hat. Ja. Er muss selber bereit sein, was zu tun. Und genau das ist das, was du sagst. Es muss im eigenen Kopf anfangen. Und letzten Endes geht es nur um die Frage, und das ist das Verrückte. Will ich in meinem Leben glücklicher sein? Ja. ja. Ja. Und das will eigentlich jeder. Nur haben die Leute bisher Glück noch nicht mit diesen Dingen in Zusammenhang gebracht. Ja. ja? Wie geht es unseren Hörern damit da draußen? Ja, genau, das ist immer die schöne Frage. Was, was bedeutet das fürs Hörerleben? Ich meine, dass jeder ja. glücklich sein will, ist klar, aber ähm, auch hier wieder zum Schluss und um die Kurve zu kriegen, ähm, was für eine, was für eine, wie geht ihr mit Wertschätzung um? Wie sieht eure Wertschätzungskultur aus? Ähm, habt ihr Tricks, mit denen ihr euch dazu bringt, wertschätzend zu sein? Oder äh, ist das eine völlig neue Denkweise für euch? Wird uns brennend interessieren. Genau, schreibt uns doch mal was. Dazu könnt ihr unseren, ähm, unseren Podcast-Blog benutzen, äh, zurzeit unter denkblasen.branko-chanak.de. Und darunter gibt es dann jeweils unter den einzelnen Folgen gibt es Kommentarmöglichkeiten. Ihr könnt uns aber auch E-Mails schreiben, wenn ihr das nicht offen äh, diskutieren da wollt. Aber äh, wir würden es sehr schätzen, wenn ihr uns Wertschätzung mit Kommunikation gibt. Genau, das wäre super, weil dann wüssten wir, dass das, was wir hier verzapfen, nicht nur uns beiden Spaß macht und Sinn macht, sondern vielleicht dem einen oder anderen draußen äh, mit den Ohrstöpseln auch. Das ist nämlich so, finde ich, äh, deswegen machen mir diese Podcasts auch so Spaß, weil, habt ihr ja schon gesagt, ich bin nicht so ein Schreiber. ne? Das mhm. ist, äh, gibt andere Leute, die sind Schreiber. Ich bin jemand, der braucht Anregung und du bist da ein super Gesprächspartner, weil du nochmal anders denkst als ich und Fragen anders stellst. Und das bringt mich dazu, auch nochmal anders nachzudenken und Zusammenhänge herzustellen und zu formulieren, die in dem Moment dann teilweise auch für mich völlig frisch und neu sind. Ja, ja klar. Das finde ich dann super immer. Da habe ich immer richtig Spaß. Dann sage ich, ei, geil. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den, auf den äh, Input, den es da äh, von draußen noch zusätzlich gibt, weil ja. genau das, dieses, diese, diese Hirn, dieses Hirnjogging, was wir hier betreiben, das finde ich sehr spannend. Ja. In diesem Sinne, machen wir den Sack zu. Ja. Ich danke dir äh, fürs Gespräch, Katharina. Ich danke dir, Branko. Und wow. wir hören uns spätestens in äh, 14 Tagen an dieser Richtig. Stelle wieder. Mhm. Ähm, und äh, ja, sind sehr gespannt, was dann das neue Thema sein wird. Genau. Bis dann, macht's gut. Bis dann, tschö.